Und das ist ein Gänseblümchen. Ha, jetzt bist du ein Teil von deinem Unterricht. Hermine, ab auf die Bank. Harry, du auch. Komm, lass abhauen. Nein, musst du heulen. Hier ist eine Blume für dich. Was soll ich mit dem Scheiß? Ich mag sie wirklich. Kommst du. Guck mal hier. Meine Hunde, geh weg. Sie machen es bestimmt. Sie kann es mir nicht zeigen. Was machen sie hier? Hör auf. Mit was? Hä, wo ist er? Äh, ach, nichts. Alles gut, Herr Schau mal da. Oh. oh. Nein. Jetzt ist meine Pflicht, sie zu retten. Ein Hund, ein Hund, ein Hund. Ich Alles gut. Wie siehst du denn aus? <lacht> Komm her. Nein. Hast du super gemacht. Herr du. wer ist das? Mein Kind. Und was in mir passiert ist? Ich auch noch.